Da könnte ich meinen Osterfilm heute noch nicht schneiden. Ich schlage im Krankenhaus. Ich habe mir einen Kiefer gebrochen. Man sieht es ja vielleicht noch an meiner <lacht> leicht ledierten Mimik. Ähm, jedenfalls war der hier links gebrochen, rechts Felsenstück. Da habe ich abgebrochen, das haben sie gelassen. Und da die Haut jetzt alles weggezogen wurde hier, wurde unter anderem auch der Nerv, der die ganze, ganzen Muskeln und, und Gefühle hier steuert, mit beschädigt. Und ja, habe ich hier noch eine Stelle, wo ich nicht zurück merke. Und wie gesagt, das Augenlid kommt noch nie ganz mit. und die Augenbraue oder Stirnrunzeln geht auch noch nie. Ich ähm, habe verschiedene Videos jetzt im Krankenhaus geguckt. Soll innerhalb der nächsten was weiß ich, vier Wochen bis drei Monate ungefähr wieder sich so weit erholt haben. Der Arzt sagte, er hat definitiv nicht kaputt gemacht. Ist ja immer so eine Sache. Letzten Endes ist das ja auch, wenn du einen Kabelsatz rüberziehst, kannst du ihn zerreißen. Wenn du ja, so ein paar Nerven rüber kannst du ihn zerreißen. Wir werden sehen, was ich hier was ich hier tut. Ja, jedenfalls, jetzt habe ich mal die bloßen Kiefer gebrochen gehabt. Ein Schneidezaun ist komplett verloren gegangen. Wir haben das jetzt erstmal geschient. Jedenfalls äh, der mittelste hier oder der linke von den zwei mittelsten, der war nach hinten verbogen, den hatte ich dann, als ich das mitkriegte, gleich wieder richtig reingedrückt. Fühlt sich noch leicht wackelig an, könnte sein, den müssen wir auch neu machen. Und mein Stiftzahn, den ich hier habe, ja, ich bin was weggeplatzt. Also das ist das kleinere Übel, die Halterung ist noch okay, der Dübel und der Stift. braucht man theoretisch bloß einen neuen drauf Das ist erstmal nicht das große Problem. Ja, ich bin jetzt nach zehn Tagen wieder aus Krankenhaus raus. Die haben wie gesagt den Käfer angeschraubt. Es drückt alles noch ein bisschen und zieht rechts und links. Habe jetzt und darf auch drei Wochen noch nur noch Suppe essen, danach langsam auf festere Nahrung übersteigen. Wenn du eh bloß heißt, hast, manchmal hat es nicht so besonders geschmeckt, da man ja nicht mit dem Löffel und den Geruch hat, sondern aus der schnabel der Kiefer war zugebunden die ganzen zehn Tage jetzt, haben sie erst gestern wieder freigemacht. Konnte ich nur aus der Schnabeltasse trinken, da hat es eh besonders geschmeckt, weil man das ja auch nicht riecht, was man isst. Es schon teilweise leckere Suppen dabei, sag ich mal. Ich esse gerne Blumenkohl und es gab zweimal Blumenkohlsuppe, aber es hast du eigentlich nicht so richtig mitgekriegt. Weil, wie gesagt, der Geruch den fehlt. <lacht> Warmpuddingsuppe habe ich eigentlich das letzte Mal bei der Armee gekocht. Habe ich mir vorhin, als ich zu Hause war, das erste Mal wieder seit 30, 32 Jahren ungefähr wieder gekocht. Das war mal wieder was Leckeres. Gut, glaube ich auch im Krankenhaus, aber da war es nicht so richtig warm. Und ich bin mir jetzt mal ins Auto gesetzt, weil hier hatte ich noch eine Flasche Bier. Und habe mir die jetzt hier aufgemacht, Prost das mal. Weil nach 10 Tagen im Krankenhaus, da hat man echt wieder mal Appetit auf ein so Bier. Gebrochen habe ich mir den Kiefer, weil ich war beim Kumpel mit dem Fahrrad gefahren. Der Unfall ist passiert, weil ich nie auf dem Plan habe, da ich beim Kumpel. ...neben der Gartenausfahrt ungefähr einen halben Meter runter geht. Oder 30, 40 Zentimeter, also in die ganzen halben Meter vielleicht. Und <lacht> ich war hinter dem Kumpel, wollte losfahren und dem im Vorbeigehen noch Tschüss sagen. Und macht so einen schlängelchen nach links und weg war Und da das dunkel war und ich gar nicht damit gerechnet habe, wenn man Zeit hat, wenn man irgendwo mit dem Fahrrad hinfällt, hat man ja Zeit. Man merkt, der Lenker fängt an zu verreichen oder was auch immer. Man rutscht oder... Da hat man Zeit, kann sich darauf vorbereiten und irgendwo noch abfangen. Aber da das völlig unvorhaft kam, konnte ich mich halt nicht abfangen und bin voll auf den Kinn aufgekommen. Zack. Hier war er durch, der Kiefer. Hier ein Stück weggeplatzt. Den einen Zahn hat es zweimal äh, gebrochen und nach unten gedrückt. Den haben sie dann bei der OP mit rausgeholt, weil da war nichts mehr zu machen. Den anderen, der hier locker war, den haben sie mit Feste gemacht. Meine Stiftzahn haben sie auch drin gelassen. Und naja, müssen wir sehen. Kann er jetzt erst in zwei Monaten oder so zum Zahnarzt gehen. Solange muss der Kiefer noch etwas ruhen. Ja, jedenfalls hat es mich voll <lacht> entschärft gehabt. Schon der Kumpel sagte, äh, okay, ich schlafe bei mir jetzt hier und morgen gehe ich zum Zahnarzt. Beziehungsweise es war ja dann noch Montag, Osterfeiertag. Ostermontag. Und <lacht> Da hatte ja der Arzt nie oft. Da bin ich dann in der Uniklinik gefahren. Wollte erst in die... Was war das hier? Notaufnahme? Normale Notaufnahme oder... Jedenfalls, jedenfalls leute ich dort hier zahnärztliche Notaufnahme oder sowas. Und... Bin ich gleich dort ich hatte, als ich gestürzt bin. Ascht, eigentlich tut natürlich alles weh, aber das nimmt man nicht auf voll. Du bist hingeflogen tut eh alles weh. Ich habe dann durchgemerkt, Zorn weg. Lüge. Ja gut, möchte musste, musste zum Zornarzt am Montag oder nächste Woche oder wann auch immer. Nützt ja nichts. Und kommt das auch jedenfalls hier, okay. Schlecht gleich bei uns. Hat er mir oben Fett klar gemacht. Und danke übrigens, Roman. Jedenfalls... Mit, irgendwann in der Nacht habe ich dann mitgekriegt, du kannst ja gar nicht zubeißen. Kriegt die Gusche nicht zusammen. Fällt immer hier so Stück Stück den Gegenbiss hatte. Früh tat auch noch alles weh. Bin ich dann in der Uniklinik. Ach, stehen. <lacht> da haben sie mich auch noch abgezockt. Die Scheune haben ich total abgezockt. Ich war vor zwei Jahren, als meine dort nach, öfters mal hingefahren mit meiner Mutter und da sie sie nicht so gut laufen kann, haben wir immer dort gleich auf dem Gelände geparkt. Kannst dort eigentlich vor der Notaufnahme überall gut parken. Da kam das immer so in zwei Euro pro Stunde und da, da dachte ich dort rein, dich verärzten lassen und wieder los kostet allenfalls wenn du wenn die pech hast 10 euro jedenfalls okay ich kam da zum aufnahme arzt die schickt mich zum röntgen zahnarzt schickte mich zum zum röntgen und sagte nee das sieht böse aus äh, geh mal hier in der Gehen wir in die Kiefern-Chirurgie. Naja, bin ich dorthin, hat er sich das dort angeguckt. Dann hat er mich wieder irgendwo zum Röntgen geschickt, beziehungsweise zur somografie Und als ich dann wieder bei dem da war, hat er mir auch gezeigt. Guckt sich das an und sagt, äh, bezeitlich gebraucht. War letzten bloß auf der Internet ein was weggeplatzt, das beim genaueren hinsehen, das konnte man lassen, aber die ähnliche musste halt gemacht werden. Okay, wir behalten dich gleich da, und bleibst du hier. Ich hab gesagt, ich muss jetzt mal mein Zeug holen und ein paar Wechselklamotten und was weiß ich. Bin wieder zum Auto, bin rausgefahren, hingefahren. von dort, dort rausfahren, steh an der Schranke, steck meine Marke rein. 27 Euro. Böse, böse, böse. Aber na gut. Hab dann nicht gerade gefunden, hab die 27 Euro bezahlt, musste ich ja eh. Hätte ich eh nicht machen können, Und bin dann heben. Jetzt die da habe ich nochmal geguckt. Seit ich vor zwei Jahren dort war, haben die die Preise so massiv erhöht, dass die Viertelstunde, dass die pro Viertelstunde immer was abrechnen. Und ich nee, nicht huft, oder Jedenfalls war ganz schön viel geworden. Bin dann mit Roman in, in die Uniklinik gefahren wieder. Danke nochmal, Roman. Mein Auto wieder zu Hause stehen lassen. Hab bloß ein paar Klamotten mitgenommen und gut. Ja, sollten sie voraussichtlich gleich am Dienstag, Montag bin ich rein. Ostermontag wollten sie am Dienstag dann gleich operieren. Ich war gleich als Erster dann eingetragen um 8.09. Was will ich schon die Früh anfangen? Ich eigentlich nicht darauf geachtet, egal. War jedenfalls früher als Erster gleich eingetragen und kam doch kein Anästhesist vorbei. Deswegen haben sie mich dann auf den Mittwoch verschoben. Mittwoch war ich dann auch der 8. Früh dran, war um 12 Uhr um Uhr in der Drehe wieder auf dem Zimmer. Die haben dann doch auf die linke Seite verzichtet, weil die halbwegs gut aussieht. Und bleib, doch bloß was weggeschlappt ist, dann das haben sie wieder angeschraubt. Hier vorne kriegte ich vier Schrauben rein, da haben sie dann Gummizüge reingebaut, da ich den Mund nur in kleine Stücke aufmachen kann. Die haben sie dann noch mal nachgespannt am nächsten Tag, da ich gar nicht mehr aufmachen konnte. Und so war doch jetzt die ganzen zehn nach OP. Gestern haben sie mir die Gummis wieder rausgenommen und heute durfte ich dann nach Hause fahren. Ja wie geht es jetzt weiter? Ich habe jetzt ich habe den Plan jetzt hier, den, was sie mir aufgeschrieben haben, aber ich habe noch zwei oder drei Wochen noch Suppe oder sowas zu essen. und kann dann langsam mit Beißen wieder anfangen. Darf auch jetzt noch nicht zum Zorn ausgehen, das muss alles erstmal richtig noch wieder wachsen. Man merkt auch, es zieht immer wieder mal ein bisschen. Anderes Problem, um an den Kiefern zu kommen, machen die hier mehrere Schnitte, packen die ganze Haut an und ziehen die irgendwo hier zur Seite und weg. und da kommt allerdings all, hier aus dem Ohr raus, der Nervenstrang, der die Mundwinkel. Jetzt im Dunkeln scheint es zu passen. Jedenfalls die Mundwinkel, dann ja, die Muskeln, hier, die das Auge dann so ein bisschen zusammenpumpen. Und die Stirne und dann auch das Gefühl habe ich hier keins mehr. Wie gesagt, so, das Auge kriege ich noch nie 100 Pro zu. Da habe ich noch so einen lustigen Glaspflaster gekriegt. Äh, sieht aus wie die, kennt ihr so den Horrorfilm, die Fliege? Das könnte ich jetzt die Fliege 3 drehen oder so. Mit meinen Facettenaugen. <lacht> Na gut. Spaß beiseite. Wird jedenfalls noch mich eine Weile ärgern. Übrigens, Uniklinik war eigentlich ganz toll. Ich war vor zehn Jahren, ich glaube, das waren so circa zehn Jahre, da war ich schon mal dort. Da hatte ich mir damals das Handgelenk gebrochen gehabt. Und... Könnt ihr euch noch an den Werner-Film erinnern? Im Werner-Film gab es doch die Szene im Krankenhaus. Zack, wo die Schwester reinkommen, Zack. Wohling, wohling, wohling. Hektik, hektik, hektik. Und du wirst an den Schaf gerissen und... Was ist hier los? Also damals, wo ich wegen Handgelenk im Krankenhaus war. Schön, was machst du? Was übersichtlich. Ich glaube um fünf oder um sechs. Ich glaube eher um fünf. Komm schon, die erste Schwester rein, zack, rein. Ich schloss an den und den und den, den und und so. Bist du ja aus dem Schlaf gerissen? Licht brennt noch volle Bulle. Rennt, steigst du aus werden. dem Bett? Wirklich? Oh, du warst im Film, du warst damals real. Steigst du aus dem Bett, machst das Licht wieder aus, sag Ruhe. Bist gerade wieder eingekrunzt. Kommt die nächste rein. Sag oh, oh. komm mal raus, wir müssen das Bett neu beziehen und ach, rennt wieder aus. Alles dunkel draußen, okay. mitten Ge in der Nacht. Was ist denn nun schon wieder los? Juni. Jedenfalls. Nee. Das war eine Hecke. Du, du warst, wurdest früh aus dem Bett gerissen und, und du warst verweckt. Oh, mm. Ging geil. Ist gar nicht mehr so Jeden heute. Morgen das, das darf doch wohl nicht wahr sein. Schon wieder das. Das Licht ist heute gar nicht mehr gut. Auf, Ende. Ich spinnen. Beziehungsweise haben wir schon. Ich sogar halb sieben. Irgendwo zwischen dem Deck und halb sieben. Gar kein gemacht. Kommt sie, eine Schwester kurz rein. Ist, macht so, so. sie mal kurz die Tür sie auf. Draußen genau, rutschen halbwegs. Licht jetzt, ja. diesmal. In die in die die eine so eine das ich ist ja nicht im Winter. Und da könnte man so langsam wunder werden. Und dann kam ich rein, haben den Tropfen, die bist eigentlich schön liegen geblieben. Ich fand, das war eigentlich nicht mal ganz okay. Und das war eigentlich immer ziemlich entspannte Atmosphäre. Die Schwestern waren zwar unterbelebt und hatten auch Stress gehabt und viel Arbeit. Aber Der Patient hat einen kollerischen Anfall. Der Patient ja hat man da nie allzu viel mitgekriegt. Es war eigentlich Psst, wirklich Psst, ganz die Dosis. Entspannt eigentlich alle wirklich einen ganz <lacht> guten und eindruck konnte auch mal Rücken wechseln besonders die essenfrau obwohl die auch manchmal total gestresst war immer, immer ruhig geblieben nie durchgedreht relaxed geblieben mit äußerster konzentration durchgeführt kaffee konnte man jederzeit nachholen ich habe einen Trinkzühe nachmittags Nachmittag gerne Spähtaschen. Es gab auch mehreren. Für mich gab es hier mal nur Suppe. Der richtig Essen durfte, der hat ordentliches noch äh, das ordentliche Essen gekriegt. Das Essen, das macht er eigentlich auch. Das Essen schmeckt auch eigentlich immer sehr gut. Wie gesagt, ich habe also Schnabeltasche gehabt, da nicht genug gekriegt, weil Geruchs, den spielt ja doch eine große Rolle. Aber wer jetzt richtiges Essen gekriegt hat, der hat auch immer gesagt, das war eigentlich alles lecker. Gab immer gut. War eigentlich ganz gut auch von Mahlzeiten. Das gab Frühstück. Das gab ein zweites Frühstück. Da kriegtest du nochmal äh, so eine so eine Eierflackensuppe oder so, die waren eigentlich ganz lecker, dann Mittag, Kaffee trinken, gab ich auch meistens einen Kaffee und einen Joghurt oder Pudding oder so was, für mich einen Pudding und abends dann auch nochmal eine Suppe und Joghurt oder Pudding, Glaub also ich kriegte, ich kriegte immer zwei schöne voll. Ich fand interessant, äh, da ist Aschen hinter der war, der vom Fahrrad fällt und sich ein Kiefer bricht. Im Nachhinein habe ich gelesen, das ist die häufigste Verletzung bei Fahrradstürzen. Lach jedenfalls immer neben mir. Dem ist dasselbe passiert, der ist vom Fahrrad gefallen und hat sich in Kiefer gebrochen. Dann hat man ein, der hat geschnarcht wie verrückt. Weil ich habe einen nachher ja mitgekriegt, beziehungsweise ich habe nicht mit geschläft. Ich kann nicht sagen, ob er noch schnarcht, die anderen sagten der schnarcht nie mehr. Dann war ich ja da. Ich konnte ihn voll ersetzen. Jedenfalls. Weil der halt so sehr schnarcht, hat er sich den kompletten Kiefer, Ober- und Unterkiefer, 4 cm vorsetzen lassen. Das ist wohl so eine Sache, die man jetzt, jetzt macht, wenn man zu viel schnarcht wäschen, gehört aber auch viel Mut dazu, muss ich sagen. Einfach zack, alles abschneiden und vorsetzen. Da ist nichts raus. Ich weiß ich nicht ob ich das wollte oder könnte oder was auch immer jedenfalls äh, dann hat man der war in der neustadt da der hat immer spiegel eingetreten auto spiegel eingetreten am auto von seinem bruder unter anderem so die sind hinterher haben sich den Typ gegriffen, haben den zur Rede gestellt und plötzlich riss er sich wieder los und rannte wieder weg. Ist da hinterher gerannt, der Typ drehte sich um, warf mit einer Flasche, die er in der Hand hat, kriegte die Flasche ans Auge und war erstmal K.O. Ist hier was weggeplatzt, Auge irgendwie vom Knochen, also von, von von der Einfassung hier irgendwas weggeplatzt, das Augebilddruck gekriegt und jedenfalls den haben sie, ich ja ob ich das, das Stück nicht rausgeholt oder so. Aber das Problem, der ist dann zwar bei uns aus dem Zimmer rausgekommen, wurde in die Augenklinik verlegt, weil er hatte immer wieder zu großen Augendruck und im Auge gibt es so eine Art Überdrucksventil was den Druck dann wieder ablässt, wenn das Auge zu viel Druck hat. Wie auch immer das funktioniert, habe ich mir noch nie angeguckt und mich nie weiter damit beschäftigt. Jedenfalls, der war natürlich auch nicht, nicht ganz so gut drauf. Ja, den mit dem Dings, dann hatten wir dann hatten wir einen totalen Arsch auf dem Zimmer. Irgend Straßenbauarbeiter. Das war aber total rücksichtsloser Typ. Alle drei auf dem Zimmer haben sich dann irgendwann so kurz vor 10 hingelegt, wollten schlafen. Prompt drehte dann das Fernseher ein Stückchen lauter. Warum auch immer, hat noch keiner geschnagt. Haben alle sich bloß erstmal hingelegt. Und guckte irgende, irgendeinen Müll. Das war noch nie mal eine Sendung, wo ich sagen könnte, das könnte interessant sein. Das, das muss man vielleicht auch unbedingt mal gucken. Irgend, irgendein Scheißrotz hat er sich angeguckt. Und jedenfalls... Ich mich dann hingelegt, Augen zu. Das war ein oder zwei Tage nach der OP. Mir ging es eigentlich noch gar nicht so besonders gut. Ich habe mir dann ins Kopfkissen über den Kopf gezogen, weil ich sage, okay, nützt ja nicht, wir müssen zu vier klarkommen. Und ich sage mal, wenn der unbedingt das gucken will, soll er es doch halt gucken. Aber irgendwie konnte ich dann doch nicht einschlafen, habe ich, hab ich dem dann doch mal angeranzt. Kannst du mal ein bisschen leiser machen? Er sagte so, was... Ich hörte nie. Kann auch sein, der hat okay gesagt. Wollen wir uns jetzt mal nie weiter drüber auslassen und ärgern. Ich sage ich mal, er hat okay gesagt und hat auch ein Mühe laser Die nächste Nacht ging es los. Ich schnarche nicht ziemlich stark. Jedenfalls die nächste Nacht. Wenn, weil, weil ich weiß, da ich Schnarsche wie Ohr. Warte ich, wenn ich irgendwo, hatte ich mir früher mal schon angewöhnt, warte ich meistens bis, bis alle im Sommer sägen und mache dann erst die Augen zu und versuche einzuschlafen. Kaum, da ich anfing zu sägen, brüllte der los. Ruhe und da! Und das wurde auch an dem Tag, auch schon wieder mh, irgendeinen Film gucken wollte und gemacht ich mer merke es dann teilweise auch sobald ich der ein zu habe und, und langsam abdrifte, äh, geht es los nützt nicht muss halt durch ich bin halt nur mal jedenfalls brüllte der jedes mal los da war ich schon wieder ich habe mich so lange wach gehalten bis die ersten Schnarchgeräusche von ihm kamen drüben und dann erst wurde sie oben zugemacht. Das ging so, was weiß ich, mehrfach die Nacht bis um 1, um 2. Und dann war ich aber teilweise auch ein bisschen böse gewesen. Jedenfalls habe ich mich so aufgeregt, ich konnte nicht mehr schlafen. Ich schlaf die ganze Nacht wach. Der Typ hat vor sich hingesägt und irgendwann, dann zwei, drei Stunden später, fing der neben mir an zu sägen, links von mir. Der ganzen Abend noch gar nicht gesagt. Fing der Typ da hinten, dieser blöde Baufutzi, Bau auch wieder anzuschreien. Das hat, ging mir dann so auf den Geist, da war ich dann so böse. Da habe ich noch dreimal mit mir gekämpft, machst du das oder machst du das nie? Weil ich mir schon überlegt habe, den musste mal richtig die Meinung geigen. Ich hatte ehrlich gesagt, der sieht ein bisschen brutal aus, war wahrscheinlich eher harmlos der Typ, aber ich hatte im Hinterkopf auch ein bisschen Angst, irgendwann reicht es ihm und der, der schlägt auf die scheine Und das mit dem Frisch frisch reparierten Kiefer muss vielleicht nicht gerade unbedingt sein. Jedenfalls, der neben mir fing da an zu sägen und der brüllte wieder los. Ich noch mal kurz mit mir gehadert und dann dachte ich, es muss, muss ich deine Meinung sagen und Bin ich, bin ich dann aufgestanden, habe das Licht in Schalten, nochmal einen kurzen Ton gesagt, bis, bis alle auf dem Zimmer wach waren, weil das, wenn, wenn, habe ich mir gedacht, soll nie einer mittendrin aufwachen und dann durch die Hälfte mitkriegen, weswegen ich mich überhaupt ja echauffiere und was weiß ich. Hab nochmal so gesagt, Entschuldigung hier, ja, dass ich mitwege, aber. Ich muss jetzt mal loswerden. Du, der hieß André. Das finde ich toll nicht in Ordnung von dir. Ich war dann eigentlich auch ziemlich auf Preis. Das hast du an meiner Sprechweise dann auch so halbwegs mitgekriegt. Jedenfalls bin aber meines Erachtens auch noch so weit ordentlich und höflich geblieben. Da ich dem gesagt habe, so geht das nicht weiter, das kann ich nicht machen. Ich, ich schnarche nochmal nachts und ich habe immer gewartet, bis du einschläfst. Sobald du gesägt hast, habe ich erst dir oben zugemacht und das geht so nicht weiter. Du wächst auch außerdem die anderen zwei mit, die sich halbwegs arrangiert halbwegs haben mit meinem Geschnarchen und so halbwegs die Nacht überstehen. Leichte Oropax geben oder Schlafmittel oder was auch immer, aber halt einfach jetzt deine Fresse. Dann habe ich Licht wieder ausgemacht, habe mich hingelegt und dann habe ich nie gewartet, dann habe ich die Ohren zugemacht. Habe mich noch dreimal rumgeworfen, aber dann konnte ich mich weit beruhigen, bin dann eigentlich so klein eingeschlafen, dann war Ruhe. Nächsten Abend hat er sich... Oropax geben lassen. Wissen nicht, ob ich geholfen hatte. Ein Tag später wurde der entlassen. Ja, andere Sachen, die es noch dort gab. Also wie gesagt, wir hatten den, der hatte den, auch den Kieferbruch wie ich. Auch bloß auf Innerseite. Ich weiß nicht, ob der links oder rechts hatte. Ich glaube, auch links. Jedenfalls, dann hatten wir den dass sich ein Kiefer, ein und Älteren Kiefer, hat vorsetzen lassen. Dann, der hatte auch irgendwo ein Kieferproblem, ich weiß jetzt nicht genau was der hatte. Mit dem konnte man sich auch nie und normal unterhalten. Übrigens, als der nachts mal durchbrüllte, hatte ich eine Schwester auf dem Gang gehört, kam rein ins Zimmer, war natürlich alles dunkel, guckte hier rein, alle lachen so. Da ich schon was gesagt. Ich weiß nicht, wenn, wenn ich jetzt nachts gebrüllt hätte, hätte ich zumindest gesagt, Entschuldigung, ich hatte irgendwie schlechte Träume oder was auch immer. Jemand aus Bautzen kam dann rein. Der hat eine Gasleitung, eine alte Gasleitung wegflexen wollen. Ich dem die Flexscheibe zerflogen. und fall hier rein. Ich sah echt nicht gut aus. War auch alles ein bisschen verschossen, der wird eine schöne, schöne Narbe ab, abhaben davon. Ja, jedenfalls dann hatten wir noch jemanden, der auch von seinen Nachbarn ein paar auf die Frist gekriegt hat. Bei dem war auch ein war nie ganz so schlimm. Aber hat halt gereicht von der Aufnahme im Krankenhaus. Ja, das ist jetzt erstmal bloß als kurzer Bericht gedacht, wie mir es ergangen ist und was ich habe im Krankenhaus erlebt. Äh, weil im Netz nie allzu viel darüber zu finden ist, zumindest über die Behandlung und was, ich dann, was man dann beim Essen beachten muss und beim Essen bzw. was man sich kochen kann und besorgen kann werde ich später noch mal was berichten und das auch mit online stellen damit betroffene dann auch mal was zum nachlesen oder schauen haben auf dem krankenhausgelände gibt es auch mehrere cash da habe ich mir ein paar dann geholt ich konnte ja jeden tag auch stücke spazieren gehen Du solltest zwar nie das Gelände vom Krankenhaus verlassen, aber die 500, Kilometer, äh, die 500 Meter bis zum Waldpark bin ich auch zweimal gegangen. Äh, da habe ich mir auch noch einen Cash geholt. Äh, hier nochmal ein paar Fotos davon und das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ja, auch der internetzugang war in der klinik einwandfrei hat dicke gereicht um abends noch mal ein video streamen zu können oder so